Hallo, Christian Freisleben, Fachhochschule St. Pölten, Teil des Organisationskomitees der Konferenz im Classroom in um and Beyond am 23. und 24. Februar online, gehostet von der FH St. Pölten, uh, Teilnahme ist kostenlos möglich, Anmeldung bitte jetzt und Andrea, stell dich bitte kurz vor. Ja, mein Name ist Andrea Freidenbacher, ich arbeite am Institut für Soziologie der Universität Marburg in Deutschland. Und ähm, im Bereich Methoden und Statistik und verwende beispielsweise digitale Lehrformate, wie das Inverted Classroom, schon seit einigen Jahren. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, ich evaluiere auch immer wieder die Anwendung von meinen digitalen Tools, die ich in der Lehre verwende. Und ähm, so habe ich mich jetzt auch durch, äh, durch Corona eben mit äh, der digitalen Lehre verstärkt ähm, beschäftigt und leiste jetzt eben einen Beitrag zum Diskursforum. Ja, Andrea, du hast uns freundlicherweise auch ein, ein kleines Video zur Verfügung gestellt. Den Link zu diesem Video, der findet sich in der Beschreibung vom Blogbeitrag und in der Beschreibung von diesem Video. Bitte anschauen auch, weil unser Gespräch bezieht sich jetzt auch auf das. Andrea, ihr habt sehr umfassende Befragungen auch von Studierenden gemacht. Wie sieht diese diese Zeit erlebt haben und eine interessante Wahrnehmung ist so, dass sich die Wahrnehmung von wie viel Zeit äh, verbringe ich hier äh, verändert hat. Ähm, könnte das daran liegen, dass Studierende jetzt stärker dazu herausgefordert sind, tatsächlich auch den ECTS zu folgen und selbstständiger zu lernen? Ja, ich glaube auch, dass es daran liegt. Also ich glaube, dass es im Prinzip zwei Punkte sind. Auf der einen Seite ist es so, glaube ich, dass es halt eine subjektive Einschätzung ist. Und wenn man nicht genau aufschreibt, wie viel Zeit man verbringt, weiß man ja nicht, wie viel es dann wirklich ist, auch im Vergleich zu vorher. Und auf der anderen Seite, klar, also ich denke, dass man halt jetzt verstärkt halt Sachen tun muss für die digitale Lehre, sei es bei Online-Formaten, aber auch solchen Formaten, die jetzt nur rein digital im Prinzip an ablaufen, ähm, weil man dann vielleicht für jede Woche irgendwelche Übungsaufgaben machen muss und das auch angeguckt wird, was früher eben nicht der Fall war. Früher saß man halt einfach im Kurs und hat äh, dann einfach weggeguckt, wenn es darum ging, dass Texte besprochen werden sollten, ähm, hat halt einfach weniger getan. Und jetzt denke ich, glaube ich, es ist schon so, dass man da halt ähm, ja mehr erbringen muss vielleicht, ne? also mhm. das oder also, vielleicht liegt es auch daran, dass es das einfach auch subjektiv gefühlt ist. Nee. Äh, gleichzeitig sind ja die letzten Monate, die wir jetzt äh, verbracht haben, sind ja schlicht und ergreifend auch, auch anstrengend in vieler Hinsicht in Bezug auf, wie sich persönliche ähm, Wohn- und Rückzugsräume massiv verändert haben und auch die Lebenssituationen von, von vielen Studierenden massiv verändert haben und dass, dass es ist viel oder es ist anstrengend, ja auch mit dieser, mit dieser Situation zu tun haben kann, oder? Ja, also ich denke, was wir auch häufig nicht... Bedenken ist, dass die Studierenden halt in der Regel auch anders leben als wir. Also, wir haben eine, eine größere Wohnung, die vielleicht nur eine Studentenbude oder ein ja. die sich mit irgendjemandem teilen ja. und da nicht einfach dann äh, plötzlich äh, das Arbeitszimmer auftaucht und man sich da total äh, irgendwie arrangieren muss, äh, mit dem, wie man jetzt äh, seine Zeit verbringt mit äh, Lernen, aber auch zum Beispiel bei Online-Kursen, dass man halt wirklich einen Raum findet, wo man das ungestört machen kann. Also, ich glaube, das sind halt so Punkte, die wir sehr häufig vergessen, weil wir sehr in anderen. Umständen sind. Und ähm, ich habe es auch schon angesprochen, auch dass zum Beispiel ja, die Belastung einfach ansteigt äh, durch Corona selbst, ist natürlich dann auch fürs Studierende schlecht. Also wenn man selber sehr stark belastet ist, ist es natürlich auch immer schwieriger dann wie zuvor eben zu studieren, zu arbeiten. Mhm. Ähm. Drei oder vier Handlungsoptionen für Lehrende, die sich jetzt aus den letzten Monaten für dich ergeben, auch in Bezug auf, auf Methoden, die sich aus oder Ansätzen, die sich aus dem Inverted Classroom Modell ergeben, sind aus deiner Sicht. Ja, also meiner Meinung nach ist es so, denke ich, dass das Inverted Classroom jetzt einfach mehr Chancen ähm, hat, weil äh, Lehrende selbst im Prinzip das schon mal genutzt haben, jetzt vielleicht jetzt nicht direkt als Inverted Classroom, sondern mit Videos auch gearbeitet haben, aber auch ähm, man eben sieht, dass so eine Präsenz auf jeden Fall wichtig ist, deswegen, ähm, dass man vielleicht das Inverted Classroom, wenn Corona noch länger ist, einfach anbietet mit... Ähm, ja, Online-Präsenzphasen, aber in Zukunft eben als Inverted Classroom und natürlich, ähm, dass man viel mehr digitale Tools verwendet, aber diese halt immer auch für den Prüfstand stellt, ob sie denn für den eigenen Kurs wirklich geeignet sind. Also ich finde, ähm, hier ist natürlich auch die Hochschuldidaktik oder die Hochschulen selbst gefragt, dass sie im Prinzip äh, gucken, welche Formate sind denn für welche äh, Kurse eben wirklich gut geeignet. Mhm. Mhm. Weil ja manche fragen, gibt es dann endlich eine Zeit, wo ich das ganze digitale Zeug dann nicht mehr brauche, <lacht> <lacht> <lacht> weil ich mir ja denke, also erstens hat es ja Live-Online-Tools jetzt nicht nur erst seit dem März äh, 2020 schon deutlich früher auch gegeben und ich sehe da ganz viele Möglichkeiten, um jetzt etwa Live-Online-Tools in der Lehre sinnvoll zu integrieren in vielen Farben, Formen und Größen und und äh, mein dass wir hoffentlich ja schon deutlich vor 2020 mit E-Learning gearbeitet haben, ja. ist ja hoffentlich auch der Fall. Aber wir jetzt vielleicht bei den Potenzialen von, von solchen Live-Online-Settings, was siehst du da für mögliche Potenziale? Also ich habe die Potenziale eigentlich schon vorher gesehen. Ich finde es halt irgendwie schade, dass es halt nicht verstärkt angewendet wurde. Also ich habe letztes Jahr selber so einen Kurs gemacht, live online, auch mit Videos, also im Prinzip ICM mit äh, dann Präsenz online. Und also ich glaube schon, dass es in Zukunft Potenzial hat, weil die Studierenden sich auch eben sehr mehr digitale Lehre wünschen. Auf der anderen Seite auch ähm, die Flexibilität natürlich äh, eine Rolle spielt. Also das finden sehr, sehr viele ganz gut, ähm, dass man einfach ortsunabhängig, zeitunabhängig äh, lernen kann. Mhm. Und äh, ich glaube auch seitens der Dozenten ist das im Prinzip gewünscht, weil man kann einen Teil verlagern, den man jetzt nicht mehr live in Präsenz machen muss und dafür noch, einen bestimmten Anteil, der dann trotzdem in Präsenz stattfindet. Also ich glaube, das ist so etwas, was auf jeden Fall in Zukunft auch eine große Rolle spielen wird. Ja, und ich merke, da gibt sich schön viel Diskussionsstoff, ja. unser Diskursforum, so soll es ja auch sein. Und so freuen wir uns auf den 23. Februar, den Tag 1 der Konferenz in Wörter Classroom Beyond, wo du eben dabei bist. Und am 24. ist dann noch die Forschungswerkstatt, explizit für Forschende. Wie gesagt, jetzt kostenlos anmelden. Bis dahin, alles Gute, Andrea. Ja, danke, dir auch.